Kein Wunder, dass Deutschland nicht vorwärts kommt, wenn wir alle so langsam fahren. So. Grüße gehen erstmal raus an Sascha. Geiler Typ, geile Videos, geiler Kanal. Jetzt geht's los hier. Da hat aber der Mopedfahrer gepennt, ne? Eure Videos. Moin Leute, willkommen zu schon Folge 101. Ah. Schön, Granny am Start. Oh really? Ja, wirklich. So oh, David, really? jetzt hast du Zeit. Das ist nicht der ihr Ernst, oder? Die oh. Ja, da machst du jetzt erstmal nichts mehr. Du kannst wahrscheinlich 15 Minuten vorspulen. Hat ein Porsche. <lacht> die macht da gerade ihre Runde, Lokalrunde. Madame, links haben wir einen Bordstein. Da kann man langlaufen. Ja. Übrigens, rechts ist auch einer, der ist sogar näher dran. Ach, du Kacke. Ach ja, gut, den rechten Wortschein kann man auch gehen, Wenn man es machen würde. <lacht> Voll genatzt! <lacht> Angetäuscht! Ja, ich will hier vorbei, also. Ja, was? Oh, ich glaube, es tut sich was. Sag mal, wer der Babo ist hier. Wie ist die Dunkle ist immer kacke. Und schön gar nichts, noch Regen oder was? Überholt er einer dieses Ding? Ja, ne? Ihr kennt das. <lacht> While Food, die fertige Mahlzeit zum Trinken. Das alles drin, was du brauchst, hält drei bis fünf Stunden satt und ist vor allem für stressige Tage gut geeignet, wo man keine Zeit hat, sich was zu essen zu machen. Aha, sehr gut. Gibt es übrigens auch als Pulver zum selber anrühren für einen noch günstigeren Kurs. Mahlzeit. Mahlzeit. Da wir keinen Ton haben, rate ich einfach mal: Matthias hupt, weil war ihm zu dicht. Ist scheiße, ist blöd. Aus nicht gut, nicht gut, diese Bremsen nervt. Und äh, der BMW scheint sich aber eins, zwei oder sogar dreimal dafür zu entschuldigen. Nach einem Vogelzeigen oder Stinkefinger sieht es ja nun nicht aus. Hier geht es um das Auto vor uns. Achtet auf den. Hier ist ein Der biegt rechts ab, rechts ab, nicht rechts ab. Er fährt rüber. War aber auch erkennbar. Ist nachts vielleicht. Kommt er nicht aus der Stadt? Ich hätte Verständnis. Dass dir nicht immer die guten Sorten mopsen. Hast du recht. Ja, aber die nehmen mir alle immer. Also Kokos und Chocolate ist schnell weg. Deshalb, ist, ist er auch... Der ist völlig zu. <lacht> Fern, Ferndiagnose. Der, das, das macht ja das, das. musst du definitiv speichern. Hauptsache, er ist jetzt richtig gut drauf. Fahren sie dran vorbei, obwohl sie nicht dürfen. Aber die wollten nur mal gucken, ob da ein Hund oder eine Katze am Steuer sitzt. Naja, es war ein Kamel. Ah. Also als Baustellenampel wäre ich auch ganz traurig, ganz, ganz. Was ist das für ein Fell? Eine rote blinkende Ampel habe ich noch nie gesehen. Ist traurig, denn was man als Baustellenampel so gut wie nie genießt, ist Respekt. <lacht> Einfach bekloppt heißt das Video und das passt. Sportlich, sportlicher Typ. Armin ist mit dem LKW unterwegs. Oh, deswegen so hoch. Dieses extra für den LKW zurücksetzen hat mich an eine Situation erinnert, die ich auch mal hatte. Nice. Da hat auch einer für mich zurückgesetzt an der Ampel und leider vergessen oder nicht gemerkt, dass war da eben schon ein anderer stand. Nein. Der fährt also rückwärts und räumst dem anderen auf. Ach, tat mir voll leid. Ja, ist auch echt unangenehm. Guckt euch den doofen Bulli an, will hier an der Abfahrt raus und, und sich unbedingt noch zwischen diese LKW quetschen. Nein, nein, nein, statt nein. einfach dahinter zu bleiben und dann in Ruhe abzufahren. Ist so, er hat genug Platz. Und der LKW, der will ja auch gleichzeitig links raus. Also, was für ein Chaos. Oh, oh sauer. Seit es immer mehr Motorräder mit ABS gibt, möchte ich nicht wissen, wie vielen Leuten das schon den Arsch gerettet hat. Wo habt ihr gehört? ABS am Motorrad, richtig krasses System. Das war aber knapp, mein Freund. Hat einen richtigen Adrenalinkick gekriegt und freut sich auch noch. Guter Junge. Nice. Aber ich bin mir sicher, er fühlt sich gerade richtig alive. Ach, Barty muss wieder mit seiner komischen Schlagbaumaschinenmusik. Oh, schön ausgebremst. Ah, pennt komplett. Der S wird überbewertet. Ach Barty muss wieder. Der mit seiner komischen Preislufthammermusik. Ja, der Duster da hat auch keinen Bock, der zieht einfach auch durch, ne? Schlagbohrmaschine. Ordentlich. 55. Gute Geschwindigkeit, um durch den Ort zu brummen, wa? Ah. Ja, das ist nicht für jede. Sonne ah, die Gänse greifen an, sie wollen die Weltherrschaft an sich reißen. <lacht> Direkt nach den Menschen. Ist auf jeden Fall eine Gang. Jo, lasst euch Zeit. Kein Problem. Wir haben eh noch nicht die 10 Minuten voll. Jetzt guck mal, auch die, die gar sind im Boss-Modus, ne? Also ist jetzt nicht so, dass da sowieso nichts besseres zu tun habe. Jetzt läuft's. Das coole Liegefahrrad wieder. <lacht> also, die Dinger finde ich krass. Also, da, ich sehe die immer zwischendurch zwischen so LKWs oder Bussen vorbeifahren und da denke ich mir, Alter, kann man so lebensmüde sein und sich in so eine Kiste setzen? Nicht, dass ich diese Szenen jetzt sehe, ne? also Respekt, Jascha, du hast Eier, mit so einem Ding rumzufahren, echt. Ja. <lacht> das, das da musst du auch Bock drauf haben, ey. Als Fahrlehrer musste ich mein Führerschein noch nicht abgeben, aber. Bevor ich Fahrlehrer geworden bin, mit 22 habe ich meinen Führerschein mal abgegeben, aber ich bin mit dem Motorrad schnell gefahren, ja. Einen Monat laufen. Nicht gut. Alter! Ich wundere, wundert, dass der Anhänger von diesem LKW noch nicht in der Leitplanke hängt. Ist alles okay? Alles okay? Ich habe es auf camera. I have it on the camera. Motherfucker. <lacht> Für die Analphabeten hier steht: Der Fahrer des blauen LKW hat erstmal auf dem Seitenstreifen angehalten. Der weiße LKW fuhr einfach davon. Ja, jetzt kann natürlich doch sein, dass der blaue LKW-Fahrer an der Leitplanke hängen geblieben ist und sich jetzt erstmal seinen Schaden anguckt oder ob er überhaupt das Ding berührt hat und so ja. weiter. Er war sich anscheinend Moin, Moin. Sicher. Es muss verdammt knapp gewesen sein. Das sah auch ziemlich spannend aus, ja. Hier wieder ein Moped mit Überbreite. Oh, oh. Alter, oh, der hat das aber auch eine doppelt durchgezogene Linie ist übrigens rechtlich gesehen genau das gleiche wie eine Leitplanke. Wie Männer, Hier zwei Pflaumen auf dem Fahrrad mit dem Wunsch zu sterben. Äh. Ja, das stimmt. Nicht mal die Holländer kriegen das hin. <lacht> die fahren ordentlich Fahrrad. Ja, muss überhaupt meinen super Tee. Uh, denkt sich JX. Hier ist ja noch eine Parklücke. Hat da schön schnell hinter den Roller gestellt. Was? Aber das ist doch auch verkehrt rum. Nein, nein! Oh, das ist aber auch fies, oder? Guckst du in den Spiegel links und rechts? Nö, nö, keiner hinter dir. Ja, kacke. Wenn du so versteckt, nicht. den da hinzustellen. Ja, ehrlich, wenn du dann oh, kein Pieper Mann. hast. Jx ist aber hingegangen und hat gesagt, hier Leute, ich habe das auf Kamera, falls irgendjemand da diese Videos braucht <lacht> und so. Aber es hat sich keiner mehr gemeldet, bis wer weiß, wie lange danach dem Unfall. Und naja, wird wohl alles gut gegangen sein. Strange. Radfahrer sind aber drauf, ne? Was denn? Sag mal, geht's dir doch ganz gut, oder was? Bist du irre? Meine Fresse! Stimmung! <lacht> Hier, das ist cool. Da kommt dieser Bussard, falke adler Dieser große Vogel kommt halt an, erschreckt sich vor dem Auto und lässt seine Maus ballen. Ja. Und die liegt aber nicht auf der Straße. <lacht> Die hängt vorne im Kühlergrill. Und darum hat Steffen dieses Video auch Maustorpedo genannt. Passt. Wie oft gibt das bitte Leute, die ein Rad verlieren auf der Autobahn? Hey. Alter. Das ist selten. Guckt mal nach ganz vorne zu den LKW. Oh nein. Die tanzen da alle so komisch. Nein. Ja. Eine Ente oder was? Ernst! Da sitzt eine Taube. Alter, wer ist der Boss? Du setzt dich einfach auf die Autobahn und alle im Respekt, Alter. Also die hat doch einen Weg, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Baum noch andere Tauben sitzen, das beobachten und das quasi bloß eine Mutprobe ist, ne? Ich glaube, ich kenne Disorders-Störung, äh, keine Geduld zu haben. Niemals, Kein Wunder, dass Deutschland nicht vorwärts kommt, wenn die alle so langsam fahren. Naja, wir haben Vorfahrt! Macht die Klötzen auf! Kurz zuvor, sagt Vincent, haben sie sich noch über unseren Kanal hier unterhalten? Ja, und dann? Oh nein. Nein. Oh. Hat er jetzt nicht vorbei? Das hat, hey, hey, das haben wir aufgenommen! Grund Nummer 1, warum man 30 in der 30-Zone fahren soll. Ich finde, das ist Grund genug, um die schneller als erlaubt zu fahren, ne? Aber eine Chance hätte der Pansen eh nicht gehabt. Ne, der wäre voll voll drauf. Wusch, das ist schon dämlich, wenn jetzt einer von der Gegenspur hier abbiegen möchte. Dann ist doch schon wieder alles Käse. Also, das ist schon strunzdumm. Aber es geht noch dümmer. Man solls nicht glauben. Oh nein. Ich bin mal einmal nach Kroatien gefahren, ne? Mit so einem Cabrio. Und in Rijeka, wusste ich bis dahin nicht, gibt es eine Motorrad-Grand Prix-Rennstrecke. Und ich fahre so in Rijeka vorbei und fahre so auf der Autobahn bei Sommer alle Fenster runter, da Cabrio. Auf einmal höre ich so. Und ich denke, was ist das? Und auf einmal überholen mich rechts auf dem Seitenstreifen, links auf der Autobahn, Leute mit Wheelies, ohne Helm, Einrad und ziehen so an mir vorbei. Rechts, links, der eine steht hinten, der andere am Tank Ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Später habe ich dann herausgefunden, das ging da um so einen Grand Prix. Aber naja, also es gibt, wie ihr seht, Keiner, aber auch Alente. gar keiner, guckt an dieser Stelle rechts in den Spiegel. Wenn man denn so ein bisschen nach rechts rüber und den Mopedfahrer da ins Grüne drückt und dass er dann gegen Baum fährt, ja, dann hätte er es aber auch verdient gehabt. So dumm musst du erstmal sein. Danke, bis zum nächsten Mal. Abo hoch, Daumen setzen. Äh, ihr wisst schon. So sieht's aus. Ja. Das nennt man eine unvermeidbare Behinderung. Beste ist immer aus USA. Williams, Sprolle, kurze Hose, T-Shirt, keine Anschuldigung. Genau, das sind die, die sind richtig gut, die Jungs. Also in den USA möchte ich auch nicht in der Notaufnahme arbeiten.